Komm schon. Gut, okay. Dad, Dad, ich habe schon Krämpfe in meinen Beinen. Ich finde, es ist genug für einen Tag. Hör mal, das ist nicht die Baby-Basketball-Liga, wo Mami mit Schnittchen erscheint und jeder mal den Ball kriegt. Wenn du wirklich in die Highschool-Mannschaft willst, musst du dich eben anstrengen, okay? Du weißt es vielleicht nicht, aber du bist nicht schwarz. Ne? Und du bist Jude. Hey. Hey, Coach. Na, wie läuft's? Ist Mike so gut, dass er Frauen in Hotels anfallen kann und damit durchkommt? <lacht> noch nicht, Vicky, aber eines Tages, das wird schon. Ich weiß, er wird es in eine Mannschaft schaffen. Er ist ein Gewinner, das fühle ich. Hey, Schatz, alles klar bei dir? Überhaupt nicht, ich hasse mein Leben, ich bin total deprimiert. Vicky, weißt du noch, als wir jung waren und dachten, schlimmer geht's nicht? Was, was ist denn los mit ihr? Keine Ahnung, ich frage auch nicht, ich habe Angst, sie sagt uns. <lacht> Sie seid nicht anfassen, ich fasse dich nicht an. Ah. Okay, okay, okay. Willst du zum Mord oder zum Selbstmord? Ich nehme den Selbstmord. Nein, das ist nicht fair. Du hattest schon den letzten Selbstmord, also? Ja. Warte, wieso fühle ich mich nicht wie ein Gewinner? Luft! Luft! Hey. Hey, was ist mit dir los, Larry? Du tust ihm noch weh. Du weißt, dass er bald seine Basketballprüfung hat. Wie leicht kann er sich beim Schwitzkasten eine Muskelzerrung holen? Das ist doch nicht meine Schuld, ich war fast ohnmächtig. Aber er hat angefangen. Ich bin am Trainieren, da kommt er und quatscht von Star Trek und Spocks Arsch. Spocks Ohren, Ohren, das ist sein Erkennungsmerkmal, du Idiot. Nur ein quatscht irgendwelchen Mist von Spocks Arsch. Okay, okay, jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Lass deinen Bruder in Ruhe und geh sofort auf dein Zimmer, klar? Ich muss in mein Zimmer, weil er mich angreift? Hier, das ist absolut unfair. Noch ein Widerwort und ich zwinge dich hier Basketball zu spielen. Ich hatte auch schon seit Wochen kein Date Ich finde das letzte Highschool ja echt ätzend Ich meine, all die Jungs, die ich früher ignoriert habe, sind die, die jetzt noch frei sind Und die fragen mich nicht mehr Oh Gott, wieso steht gerade jetzt mein Weinglas in der Küche? Liebling, du bist so ein hübsches Mädchen Vielleicht haben die Jungs ja nur Angst davor, dich zu fragen. Glaub mir, das kenne ich von Hunderttausenden von Malen. Da war mal ein Junge aus dem Schwimmteam, Jay O'Donnell, der war so heiß. Ich weiß noch, wie sein Körper immer feucht geht. Mom! Entschuldige, ich meine, ich wollte... Weißt du was, wenn die Jungs dich nicht ansprechen, wieso sprichst du sie nicht einfach an? Was? Das habe ich nicht nötig. Ich will bloß einen Freund. Mir ist ganz egal, wer es ist. Wieso lässt du sie dann nicht wissen, dass du Interesse hast? Es ist doch so... Jungs fürchten es, abgewiesen zu werden. Also musst du versuchen, ihnen Mut zu machen. Baue Augenkontakt auf und zeige eine Körpersprache, die verkündet, ich bin verfügbar. Hast du Daddy auch so für dich interessiert? Genauso. Genau gesagt, bestand meine Körpersprache aus T-Shirt hochziehen. Verurteilen Sie mich nicht. An dem Abend war ich total betrunken. Ah, hör zu, du musst dich total fokussieren, okay? In den nächsten Tagen gibt es nichts Wichtigeres als Basketball. Und wachsen. Es fällt mir aber schwer, mich zu fokussieren, wenn Larry mich andauernd nervt Das kommt davon, dass du ihn permanent wie Luft behandelst Wenn du ihm einfach meinen Knochen hinwirfst, positive Beachtung, wird er nicht mehr versuchen, negative zu kriegen Wow, das scheint sogar Sinn zu machen, nicht? Wieso ist Vicky nie im Raum, wenn ich was Gutes sage? Ich denke, das macht sie mit Absicht Aber wir haben nichts Gemeinsames Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt verwandt sind Ich habe nicht gesagt, ihr müsst beste Freunde werden Versucht euch zu arrangieren, ihr seid Brüder und? Und? Irgendwann bist du ein alter Mann, Mike, und wer wird dann Zeit haben, dich zum Arzt zu fahren, weil er selbst kein Leben und sonst nichts zu tun hat? Larry. So ist es. Aber was sage ich Ihnen? Das ist ja das Raffinierte, du musst gar nichts sagen. Was? Hör zu, ich verkaufe Versicherungen seit lange genug, um zu weinen. Okay, und der Trick ist, man muss die Leute dazu bringen, zu reden. Und wenn sie das tun, wiederholt man immer ein Wort, so als interessierte einen der Mist. <lacht> so was funktioniert. Hey, ich bin noch mit deiner Mutter verheiratet. Du wiederholst also immer mal wieder zwischendurch ein Wort. Ja, du ahnst nicht, wie viele Policen ich den Idioten so aufdrücke. Policen? Ja, da war mal so ein Kunde in Dix Hills. Dix Hills. Ja, das war so ein Trottel. Hey! <lacht> Versuch das nicht bei deiner Mutter, okay? Weil wir uns dann nämlich nur noch alle 14 Tage sehen können. <lacht> 14 Tage? Aufhören! Schon gut, tut mir leid. Typen da? Ich werde versuchen, ihn dazu zu bringen, mit mir auszugehen. Wirklich? Sonst warten wir doch immer, dass die Jungs auf uns zukommen und wenn sie es nicht tun, sagen wir, sie wären schwul. Naja, weißt du, ich habe satt darauf zu warten. Ich fange an mit Augenkontakt und gebe Signale durch meine Körpersprache. Also ich glaube, das wird nichts. Wieso nichts? Ich nehme an, weil er sein Buch mit den Fingern liest. Er ist blind? Oh mein Gott. Gott, ich werde immer heißer auf ihn. Er ist nicht nur sexy, er ist auch völlig hilflos. Ja, Gott wollte ihn ganz besonders belohnen mit seiner Blindheit. Hi. Oh, oh, oh, oh, Es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid. Ja, ja, ist schon gut. Gewöhnlich weiß ich gern die Namen von den Personen, die mich befummeln. <lacht> brauch nicht, aber wie du willst. Ich bin Hillary und keine Bange, der Kaffeefleck ist nicht zu sehen. Ich habe noch Brusthaare übrig, das war sehr heiß. <lacht> ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist auch heiß. Danke. Und ich sollte dich vielleicht wissen lassen, dass, naja, viele mir sagen, ich wäre auch ein ziemlich heißes Mädchen. <lacht> das hilft mir nicht. <lacht> Verzeihung. Ähm, darf ich mich setzen? Das möchte ich nicht. Oh, eine Freundin. Nein. Ein Freund? Definitiv nein. Äh, hör zu, ich bin mir sicher, du bist ein tolles Mädchen, aber ich denke, dass du einfach nicht mein Typ bist. Und? Schwul. Ja. Das konnte ich hören. Hi. Hey, uh, Larry. Was, was geht ab, Kumpel? Was machst du? Ich lese nur ein Comicheft. heft, Comic -Heft. <lacht> Ja, es, es geht um einen Kerl, denn ich weiß, dass sein Erzfeind er selbst ist aus einem Paralleluniversum. Paralleluniversum? <lacht> ja, wow. Ich wusste ja noch gar nicht, dass du Interesse an sowas hast. So was? Was? <lacht> <lacht> ähm, ach, nichts. Erzähl weiter. Ein super Rat, Mom. Dank dir weiß ich jetzt genau, wie man sich zum Affen macht. Was ist passiert? Was meinst du? Ich habe einen süßen Jungen kennengelernt und gezeigt, dass ich mich für ihn interessiere. Und da hat er mir gesagt, dass er mich nicht will. Der Kerl weist dich zurück. Was ist der, blind? Ja, wirklich, das ist er. Ah, oh, siehst du, da hast du's. Moment, ja? Was meinst du damit? Nichts, Liebling, nur dass deine Schönheit Verschwendung ist an blinde Jungs Was? Aber willst du etwas sagen, ich hätte nichts weiter zu bieten als mein Aussehen? Nein, will ich nicht, aber seien wir ehrlich, weißt du, Jungs stehen nicht Schlange, um deine Theorien über Quantenphysik zu hören Oh klar, als wärst du ein Genie, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was Quantenphysik ist oder sind. Ich muss nicht unbedingt klug sein. Deine Mutter hat Augen. Ich verlasse mich auf mein Aussehen. Hey, hör nicht auf ihn, Liebling. Du hast viele besondere Fähigkeiten. Und wenn der Typ das nicht merkt, dann nimm eben einen anderen. Ja, einen mit Augen im Kopf. <lacht> Gott hat dir so viele Perlen geschenkt, wirf sie nicht vor die Säue. Und wenn du auf Teufel komm raus einen Behinderten haben willst, nimm lieber einen ohne Hände. Soll ich dir was sagen? Du hast überhaupt keine Ahnung, was du laberst. In mir steckt viel mehr, als man von außen sieht. Aber das wollt ihr überhaupt nicht wissen, du und der heiße, blinde Junge. Das musstest du doch nicht sagen. Wieso? Stimmt doch. Selbstverständlich stimmt es, aber das musst du ihr doch nicht sagen. Hey, was ist denn hier los? Ähm, gar nichts. Larry und ich hängen nur ab und haben Spaß zusammen. Ja, eben haben wir noch geredet und jetzt zeige ich Mike schon Dungeons and Dragons. Er weiß schon, dass Magier keine nervenzauber vergessen können, aber sie lernen auch neue Sprüche wie den Strahl der Ermattung. Na, wie schön. Dann amüsiert euch. Komm schon, Mama braucht eine neue Tarnkappe. Hey, äh, Mama, kann ich dir kurz was zeigen? Ja. Hm. Wieso verschwendest du Zeit mit diesem Scheiß? Hä? Du hast bald die Prüfung, Konzentriere dich auf dieses Spiel. Man, Dungeons Dragons-Spieler kriegen keine Cheerleader, sondern Kloppe. Ich mach nur, was du mir geraten hast, mal nett zu ihm zu sein. Dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte einen von diesen kleinen Knochen, an den man so leicht ersticken kann. Und nicht diese riesen ömmel auf die der Wagen der Feuersteins aufhängt. Komm schon, sonst befördere ich deinen Arsch in die dunklen Wasser der hohlen Welt. Aber nur im Traum, Ork. <lacht> Beruhige dich, Dave. Sie spielen nur eine Runde Dungeons and Dragons. Oh, nein, nein. Von diesem Spiel gibt es nicht nur eine Runde. Einmal angefangen und schon bist du süchtig, okay? Das ist wie Crack für Verlierer. Um, und was ist dann Crack für Gewinner? Gewinn, Liebling, Gewinn ist Crack für Gewinner. Und ich habe einen Zug. Ich brauche einen Hit. Vicky. ich halte es kaum aus. Schatz, ich habe so das Gefühl, manchmal lässt du die Kinder stellvertretend für dich leben. Aber ja, das mache ich. Und deswegen bin ich kein Ork in der hohen Welt. Oder willst du vielleicht dahin? Hä? In die hohle Welt also Hey, wieso weißt du eigentlich nie, wann du aufhören solltest? Du hast es geschafft Irgendwie bist du in den Vergnügungspark gekommen Hast den Lukas gehauen, bis es gebimmelt hat Und du die tollste Puppe der Welt gekriegt hast Du hattest zehn Hotdogs und Zuckerwatte Und dann bist du in der Achterbahn gefahren Und jetzt wär's besser zu gehen, bevor du wieder alles auskotzt Oh, Vicky, oh, Vicky Wann hörst du auf mit dem Weingetränke vorm Essen? Hi, ich bin's, Hillary. Du weißt schon, die, die nicht dein Typ ist. Oh, hallo. Hör zu, trotzdem, was du gesagt hast, glaube ich, dass wir ein paar Schnittstellen haben. Okay. Also, was liest du? Das ist ein Buch über Ökonomie. Oh, Ökonomie, ich liebe Ökonomie. Interessierst dich für Ökonomie? Unbedingt. Äh, ich äh, weiß total viel über Ökonomie. Wusstest du schon, dass der Lebenshaltungskostenindex schon das dritte Quartal in Folge gestiegen ist? Das löst Inflationsängste aus und bringt den Aktienmarkt durcheinander. Du bist ziemlich gut im Ablesen. Was? Das mache ich nicht. Wie kommst du denn darauf? Weißt du, ich konnte das Umblättern hören, habe die Druckerschwärze gerochen und die Zeitung ist von voriger Woche. Zufrieden, Herr? Ich weiß gar nicht, was Ökonomie ist. Oder hat. Tja, das musst du auch nicht. Wir haben dann eben nichts Gemeinsames. Das ist okay. Ich bin nicht bloß schön. Nein, du bist auch nervig. Hey, alles klar? Was machst du? Ich guck mir Music Man an. Wirklich sehr spannend. Ja, ich wette, noch spannender wie es auf deinem eigenen Fernseher. Wo ist Mike? In der Sporthalle beim Training? Nein, er ist nach oben. Hey, ich musste noch schnell aufs Klo. Was habe ich verpasst? Sie jagen ihn vielleicht aus der Stadt, weil keins der Kinder sein Instrument spielen kann. Mo Mo Moment, wartet mal. Ich bin verwirrt. Was zur Hölle läuft hier? Professor Hill kommt nach River City, aber er ist kein Professor, sondern ein Schwindler. <lacht> Psst, jetzt kommt gleich der Hammer. Nein, nein, nein, nein, nein. Wollt ihr mal den echten Hammer sehen? Hier, zack, Show kaputt. Okay. Was, was ist denn los, Mann? Schlimm genug, dass er Mädchenzeug guckt. Jetzt guckst du es auch? Komm schon, du solltest draußen sein und Körbe werfen und nicht zugucken, wie Männer tanzen. Mann, morgen ist die Prüfung. Weißt du was? Für mich ist das kein Thema mehr. Wie meinst du das? Ich meine, ich mach das dann nicht. Ich... Naja, ich will das nicht mehr. Wovon redest du, Mike? Was heißt, du willst nicht? Komm, Junge. Seit 20 Jahren träume ich davon, einen Sohn in der Basketballmannschaft zu haben. Ich habe mein ganzes Herz da reingehängt, und du hast mich glauben lassen, dass du das genauso willst wie ich. Tut mir leid, Dad. Jeder ändert seine Meinung. Gut, dann ändere sie wieder zurück. Okay, als Kind hast du zwar nur das Gehirn eines Papageis und weißt nicht, was du willst, und mir ist das auch Schnurz egal, okay? Du wirst in die Basketballmann. Oder was? Oder du kriegst Hausarrest. Fertig! Was? Jawohl, du hast Hausarrest. Weil ich kein Basketball Hausarrest spielen Hausarrest und Basta. Dad. Und kein Fernsehen. Aber Dad. Alles verboten. Das meinst du doch nicht ernst. Auch noch Essensverbot, du Strich. Das kannst du ihm nicht antun. Das ist total ungerecht. Oh. Er hat sowas wie Menschenrechte. Oh, was wird das? Hilfst du deinem neuen Kumpelfreundchen? Hä? Dann pass auf, du hast auch Hausarrest. Was habe ich denn getan? Oh, du hast garantiert was damit zu tun. Nein! Was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Und, und ich find's gemein, dass du mir man allen die Schuld gibst. Oh, jetzt bestreite es nicht, ja? Bevor du aufgetaucht bist, war er Dr. Jay und jetzt ist er Dr. Doolittle. Und ich fühle mich auch wie Dr. Doolittle, weil ich mich gerade mit einem Esel unterhalte. Kein Essen, kein Trinken, und wenn ihr so weitermacht, nehme ich euch auch noch die Luft weg. Geht auf eure Zimmer. Ihr beide enttäuscht mich furchtbar. Ich wünschte, wir hätten euch nie gekriegt. Was? <lacht> Schatz, weißt du diese ganze Mike und Larry Geschichte? Ja. Ja, ich schätze, ich habe vielleicht einen klitzekleinen Fehler gemacht. <lacht> Beruhige dich, ich bin sicher, das lässt sich wieder hinkriegen. Was ist denn da passiert? Ach, weißt du, ich denke, ich habe Mike ein bisschen zu sehr in diese Basketball-Sache getrieben. Was soll's? Solche Fehler sind menschlich. Ja, ja, und dann habe ich meinen Frust wohl irgendwie ungerechtfertigt an Larry ausgelassen. Ah, von dem Thema kann ich dir ein Lied singen. Ja. ja. und dann ist mir sowas rausgerutscht wie hätten wir sie doch nie bekommen. Was? <lacht> Idiot! Was für ein elender Mist! Okay, hey, okay, okay. ich weiß, dass ich was sehr Dummes gesagt habe, aber oh. ich bin doch kein Mistvater. Komm schon, vergessen wir nicht, dass ich ihnen Zeit widme und mich für ihre Sachen interessiere. Das ist doch gut, oder? Bitte sag, dass es gut ist. <lacht> Komm, Vicky, ich hänge am seidenen Faden. Ja, das hast du getan. Für Mike. Und was ist mit Larry? Naja, ich bemühe mich ihn nicht dauernd zu quälen wegen der Loser-Scheiße, auf die er steht, okay? Ich verkneif mir öfter was, als du vermutest. <lacht> weißt du, was dein Problem ist? Ich sorge mich zu sehr. Du steckst sie in Schubladen. Laut dir ist Larry der Verlierer, Mike der Gewinner und Hillary die Donutsche. das sind keine Schubladen. Das ist nur Beobachtung. Was ich meine ist, wenn du Kindern lange genug sowas sagst, dann werden sie sich irgendwann entsprechend verhalten. Ach, wenn Mike in meiner Gewinnerschublade steckt, wieso hockt er dann auf der Couch mit My Fair Larry? Vermutlich hat er Angst, nicht in die Schublade zu passen. Bestimmt ist er bei Larry, weil der keinen Druck auf ihn ausübt. Ach, mach dich nicht lächerlich, als würde ich ihm zu viel Druck machen. Aber ich sag dir, wenn er nicht ins Basketballteam kommt, dann bringe ich mich um. Hörst du eigentlich die Worte, die deinen Mund verlassen? Deine Kinder hören sie und es beeinflusst sie. Bitte, Liebling, wann hat das letzte Mal eins der Kinder auf mich gehört? Herzlichen Glückwunsch, Dad. Du hattest recht. Ich bin ein Nichts und ich habe nichts anzubieten. Ich bin nur eine hübsche, leere Verpackung. Ich bin tot. Und, was sagst du dazu? Was siehst du mich an? Ich habe sie hübsch genannt. Das mit dem Todsein kam von ihr selbst. Hey, hast du schon entschieden, was du wegen der Kinder machst? Ja, ich werde das gleiche tun wie mein Vater. Schritt 1, ich tue, als wäre nichts gewesen. Schritt 2, ich trinke ein Bier. Schritt 3, Schritt 2 wiederholen. Ist das das Beste, was dir eingefallen ist? Ach, scheiß drauf, hä? Es geht immer nur um die Kinder. Wenn sie ihn stinkt, dumm gelaufen. Was sollen sie schon gegen mich tun? Hatte irgendjemand ein Motiv? Wissen Sie, wir haben drei Kinder, die ihn alle gehasst haben. Geprügelt? Nein, schlimmer. In Schubladen gesteckt. Ha. Bist du wach, Kumpel? Ich habe geschlafen. Ist mir das jetzt auch noch verboten worden? Was? Nein, kann ein Vater nicht mal seinen Sohn besuchen? Okay, was willst du? Also, ich. Ich wollte dir nur sagen, ich bin vorhin etwas durchgedreht. Okay, ich. Ich wollte dich in die Gewinnerschublade zwingen. Du kannst aber sein, wie immer du. Hey, ich bin noch nicht fertig. Wach auf! <lacht> Jedenfalls. Du bist ein toller Junge Mike und du kannst machen, was du willst und sein, wer immer du sein willst, okay? Ich wäre gerne ein schlafender. Klar, klar. Träum was schönes oder was schlimmes, wie du willst. Kein Zwang, deine Entscheidung. Ähm, und was ich vorhin gesagt habe, das stimmt nicht. Ich bin froh, dass das Konto umgeplatzt ist. Ist alles wieder gut? Ja, ist wieder gut. Danke, Dad. Okay, ich muss jetzt weiter, Dein Bruder aufwecken. Wenn du solche Sachen sagst, verletzt mich das in tiefster Seele. Verletzt? Ja, richtig. Na ja, ich weiß, du meinst nicht immer alles, was du sagst, aber das macht es nicht weniger schmerzhaft. Schmerzhaft? Ja. Ich freue mich, dass du hier sitzt und mir zuhörst. Mir? Was? Nichts, sprich weiter. Na, klasse. Da ist er wieder. Soll ich ihm mal Bescheid sagen oder zeigen wir ihm den Finger? Wie wir würden sehen. Oh, nein, nicht nötig. Vergiss es. Ich bin völlig über ihn weg. Aber ich werde mich noch entschuldigen gehen dafür, dass ich so nervig war. Ja. Hi, ich bins, Hillary. Schon wieder? Mein Gott, wie heiß bin ich denn? Verdammt heiß! Entschuldigung. Äh, hör zu, ich wollte mich nur für mein Generve entschuldigen. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich komme ich mit meinem Aussehen gut durch. Ich bin vielleicht nicht sehr interessant, doch ich werde versuchen, mich weiterzuentwickeln. Also, danke und ich verspreche dich nicht mehr zu belästigen. Hey, willst du dich zu mir setzen? Das Buch ist ziemlich langweilig und ich fühle schon seit einer halben Stunde denselben Satz. Du willst dich mit mir unterhalten? Wieso? Das war eben die erste echte Ansage, die du gemacht hast. Und die Worte kamen von Herzen. Vielleicht ist mehr an dir, als ich dachte. Mein bester Freund hat mir gesagt, dass sie nicht nur heiß ist, sie glüht wie die Hölle. Ich bin blind, aber ich bin nicht doof. Okay, ein paar Minuten habe ich schon Zeit, wenn es dir so wichtig ist.